Herzlich Willkommen bei Mami Zauber! Jetzt drehe ich aus meiner Küche und ähm, möchte euch zeigen, wie ich einen Fantakuchen zubereite. Der Fantakuchen geht schnell und ähm, vielmehr ist es ein Tassenkuchen, das heißt man muss nicht viel Aufwand betreiben, um die ähm, Zutaten auszumessen. Und ähm, wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch jetzt. So, das sind die Zutaten für den Fantakuchen und bei meinem Fantakuchen handelt es sich um einen Tassenkuchen. Also zum Abmessen der Zutaten brauchen wir eigentlich nur eine Tasse. <lacht> ähm, ja, die Zutaten, was wir brauchen, sind zwei Tassen Zucker, drei Tassen Mehl, eine Tasse Öl, ein Päckchen Vanillezucker, ein Päckchen Backpulver eine Tasse Fanta oder ganz gewöhnliche Discounter-Limonade, vier Eier und eine Prise Salz. Den Puderzucker brauchen wir für den Zuckerguss. Und dann habe ich hier noch ein paar ähm, Dekorationen. Ähm, ich weiß noch nicht, ob ich diese Tortendecke benutzen werde. Mal schauen. Und was ihr noch zusätzlich braucht, ist... Ähm, ja, ein bisschen Fett für das Backblech. Ich habe mein Handy über die Küchenlampe gehängt. Deswegen schwingt das so ein bisschen hin und her. Ich hoffe, das stört euch nicht. Ja, es geht los. Drei Tassen Mehl. Zwei Tassen Zucker. ein Päckchen Vanillezucker, ein Päckchen Backpulver, eine Tasse Öl, eine Tasse Panta, vier Eier, eine Prise Salz. Das ganze gut verrühren mit dem Mixer. Und jetzt seht ihr mein sauberes Backblech. Ja, es ist sauber, aber ich kriege die Verkrustungen einfach nicht raus. Die sind so eingebacken. Da helfen keine Scheuermilch und keinen Backofenreiniger mehr. Das Backblech einfach mit dem Fett gut einfetten, mit Margarine oder Butter und dann den Teig da drauf kippen und damit sich das Ganze regelmäßig oder gleichmäßig verteilt, schwinge ich das Backblech einmal in alle Richtungen und das Ganze kommt dann für 180 Grad in den Backofen für ca. 40-45 bis 45 Minuten. Anschließend mache ich einen Zuckerguss fertig und dann könnt ihr es auch schon dekorieren. So, fanta ist fertig. <lacht> ähm, ja, also ich werde mich jetzt erstmal aufmachen, um das ganze Chaos hier zu beseitigen. Und äh, ich hoffe, es wird euch schmecken, wenn ihr den Kuchen nachbackt. Er ist wirklich sehr schnell zuzubereiten und schmeckt super lecker. Und äh, man kann ihn ganz individuell, ähm, ja, dekorieren. Äh, ja, das war's von mir. Bis dann. Tschüss. <lacht>